Das ist ein Schraubendreher. Ein Werkzeug, mit dem ich eine ganz bestimmte Sorte schraube, fest oder locker drehen kann. Ich habe eine ganze Reihe von Werkzeugen in meinem Koffer, aber dieser Schraubendreher ist mir irgendwie am liebsten. Kreativ eingesetzt kann ich damit eine Heizung entlüften, ich kann damit eine Flasche öffnen, ich kann damit etwas festklopfen. So ein Schraubendreher kann zum Werkzeug häuslichen Friedens werden. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ist die Tageslosung. So viele Menschen rufen zu Gott in der Angst. Ich erlebe oft, dass ein Mensch die Antwort auf den Ruf gibt. Dass jemand sagt, ja, ich gehe mit dir. Ich nehme deine Hand, ich will es versuchen. Es sind Menschen, die am Mittelmeer versucht haben, Geflüchtete vor dem Ertrinken zu retten, bis die Viruserkrankung das Weiterretten verhindert hat. Es sind Menschen, die in überfüllten Krankenhäusern und Notlagern weltweit versuchen, Menschenleben zu retten. Es sind Menschen, die Einsame anrufen für Gefährdete, die Einkäufe nach Hause bringen. Es sind Menschen, die Gott schickt. Menschen, die zur Antwort werden auf das Gebet von denen, die in der Not rufen. Menschen, die bereit sind, zum Werkzeug des Friedens zu werden. Franziskus hat ein Gebet geschrieben, dessen Anfang ich mit euch und ihnen teilen möchte. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Amen.